Mal wissen, ne? von wegen. Also, wir haben noch eine von den Premium-Speaker-Taschen übrig, weil äh, es gibt ja Speaker, die verschlafen morgens, habe ich gehört. Äh, haben wir irgendeinen Grund, also für was wir die versteigen können? Irgendwas so krebskranke Kinder oder so, irgendwas, das zieht immer, das bringt die Gebote hoch. Ja, für bedrohte Feministinnen. Nee, für, für bedrohte Feministen. Ihr wisst Dusche Ja, dass er die Dusche. dann bauen bauen Der Beamer hält immer noch, ich bin fasziniert. Ja, die äh, äh, Dusche im Raumzeitlabor? Ja. Dann bleiben die Leute ja noch länger hier. Ihr habt doch gehört, dass es hier unbequem zu schlafen. Okay. Also gut, dann, äh, verbieten, äh, dann vermieten, äh, äh versteigern wir jetzt diese äh, wunderschöne Premium Speaker Tasche. Ihr könnt damit angeben, dass ihr Speaker hier wart, obwohl ihr es nicht wart. Wir werden es auch keinem weitererzählen. Es wird auch keiner herausfinden, jemals. Ach, das ist nicht die von Korks. Von wem ist die denn? Ach ja, der, der hat ja auch abgesagt. Sie es. Das ähm, ist eine Tarnidentität, aber ich verrate es nicht. Nee, nee, nee, nee, Mutzi, Mutzi, Mutzi. Wenn du jetzt eine zweite Tasche holst, dann denken die Leute, es wäre nicht so exklusiv. Es gibt nur eine Tasche. Eine Speaker-Tasche ist noch übrig. Sagen wir mal, Startgebot 5 Euro. Ihr unterstützt einen wunderschönen Hackerspace darin, eine wunderschöne Dusche zu kriegen. Ja. <lacht> ähm, wir werden ja eine Tasche, dass wir alle eine Tasche unterschreiben und die hier hängen lassen. Dafür, dass es das erste internationale Wolfcon war, die beste bisher. Das war die beste. Also. Sehr gut, aber dann können wir jetzt immer noch zufälligerweise haben wir noch eine zweite Tasche in dieser Sekunde gewonnen. Die können wir ja dann versteigern. Also, ich höre Gebote für eine Dusche. Ist hier jemand im Sanitärfachhandel tätig? Oder <lacht> einer äh, Überraschung sind hier drin. Niemand weiß, was hier drin ist. Hey, Sean. Mhm. Also, Niemand. Niemand. Niemand. Niemand. Ich schon. Niemand sie Du weißt nicht, was wir genau. noch genau anbinden. Ich kann das aber Etwas also anderes drinnen. drin. Ja. Vielleicht ein Eis. Foto von Muzzi. Wer weiß. <lacht> <lacht> Na, also 5 Euro für diese wunderschöne <lacht> Tasche. von Muzi gehalten. Persönlich 5 äh, <lacht> Euro in der ersten Reihe hier. Überraschungen. Bitte ja. mehr? 5 Euro sind geboten. Jehova. <lacht> 4 Euro. 4 Euro sind geboten. Ich, 6, 6 Euro hier wow. Menschen in der Kappe. 6 Euro. Lange Stickerei ist viel mehr Geld wert. Ja. Also man möchte aber ganz kurz darauf hinweisen, wie lange das dauert, diese Kacktaschen einzugestecken. Also Frag Blapper. <lacht> von Blabas Kinderhänden gemacht. Ja. 7 also? Euro da hinten habe ich gehört. 7 Euro. 8. 8 Euro, der nette Mensch in weiß. 9. 9 Euro in erster Reihe. 13,37 13 Euro. 13,37 Euro. Oh. Oh. Oh. Ja. Bietet jemand 13,42 Euro? Ja, 13,42 13, Euro. 13,42 Euro. Ich <lacht> die Raumzahl, aber du 13,42 Euro sind geboten. Dafür kriegt man auch nicht mal eine Armatur. Ne? Also da kriegt man glaube ich, wie einen Duschstoff für. Vielleicht Niederbohrzeit. Vielleicht <lacht> Niederbohrarmatur, ja. 13,42 Euro. Gebt eurem Herz einen Stoß. Die Kinder brauchen was zu essen. Hat jetzt auch mit nichts zu tun, aber... Äh, so auf die Tränendrüse. Provozierend hast du nicht zugehört. Wir brauchen das gesamte Geld der Welt. <lacht> das ist von beiden Seiten sogar sichtbar. Oh, ich kann hier, Taschen leisten können. Von beiden Seiten, oh. <lacht> halt Seiten Provozieren. Die Tasche ist streng limitiert. Wie groß sind wir, also welche, was für eine Laptop-Größe passt denn rein? 17 Zoll. Okay. 17 Zoll, ja. Sie 17, gehört? Sie ist, <17. lacht> <Sie> ist auch <F1> <lacht> effektiv. <lacht> Er hat Herz Stoß gegeben und ich habe Euro. 19 Euro. 19 Euro. Von Euro war nicht die Rede, ich bezahle den Zoll. Das ist doch das kleine oh, extra. Es ist auch eine der letzten pinken Taschen, die da drin ist. Neuer also, ja, ja, ja, äh, neue Back-in-Back-System. Ja, die Tasche ist auch oh, Apple-kompatibel, falls ihr euch das fragt, wenn ihr Hipster seid. Sie ist auch sturzsicher. Auch stu mit neuen iPhone. Ja, kann man auch ein neues iPhone reintun. Ja, Die ist auch iPhone 5 kompatibel. Wir haben extra diesen Lightning-Stecker da auf. 32, 32 habe ich gehört. 33 <lacht> <lacht> <lacht> Euro. Da kann man auch Mate reintun. Warte mal, M ist äh, 1000 A. Mit Mate kann man da reintun. 40 Euro. Das macht, glaube ich, Nico, ja, Nico, 40 Euro, das ist neu. Ich würde sagen, da kommt sogar noch eine Mateflasche rein. 40 Euro und eine Mateflasche. Das sind 41,50 Euro, Hat 50 Cent draufzulegen, dann sind wir bei einer psychologisch richtigen Rundenzahl. Ich biete eine Zeichnung von einer Spinne. <lacht> hm, aber nur wenn sie acht Beine hat. <lacht> ich packe sogar noch eine Mate dazu. Oh, oh noch, noch eine. Oh, Und ich kann auch wirklich versprechen, dass diese Tasche eine wirklich exquisite Qualität hat. Also ich möchte es nicht mehr missen, werde diese Tasche nie wieder aus der Hand geben. Ja, eine ja. <lacht> <lacht> nee, weil ich habe ja... Äh, eine. Was hat du denn da ja. Ja. Also, also, mehr als 41,50 werden werden wohl nicht. Also sind wir sind bei 41,50 von Nico geboten, wenn ich mal richtig bin. Die letzte 41,50 hatte ich von dir gehört. Nee. Nee. Aber bitte, Shit! Jetzt hast wieder Also bietet jemand mehr als 41,50 Ich meine, dafür geht man schon was Bei der Versteigerung muss man nur mehr bieten. Das bringt nichts schon den Preis wiederholen. Ja, EHOA ist leider gerade auch nicht da zum zahlen. Wer mehr bietet, kriegt noch eine Flasche Marke von dir. <lacht> Mutzi legt sich hier ins Zeug. Ja, ich denke 41,50 sind okay. Also ich denke mal, <lacht> wir machen das nachher <lacht> dann mit der Zahlung, oder willst du es abgebucht haben? Mehr bei der das können wir per Lastschrift lösen. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt mal zum Closing-Event. Glücklicherweise habe ich hier äh, noch äh, Notizen von einer äh, Speakerin gefunden. Die, äh, damit ich ich habe mich jetzt nicht aufs Closing vorbereitet, aber glücklicherweise sind hier tatsächlich noch die Originalnotizen für einen schon gehörten Vortrag. Den kann ich jetzt noch mal halten. Ähm, es geht los mit guten Morgen, willkommen im Trollland. Befinden sich hier. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe es nicht. Ähm, Keiltecker Space, Bernd das Brot. Ponys, sexistisch, langweilig, dumm, Höhepunkt, geistige Armut, Lauer, liebe Jury, da habt ihr aber nicht nachgedacht, nicht lange nachgedacht. Julia Schramm, getrollt, durchgestrichen. Frauen sind auch wohl, sind euch wohl egal. Ich fand's nicht gemütlich im Hackerspace. Morgen Ejakulat, in Klammern Kaffeesahne. Penisse, Stream, hysterisch, Gefühle, Armut, Gesundheit, Frauensachen, Schnarchen. Ich habe damit zu tun. <lacht> Begrüßung, Rand. Kleiner Unterschied, Zeitfaktor. Wichtig beim Trollen. Folie, sexistische Kommentare. Feminismusgeschichte. Geschlechternormen sind stark. Gleichstellung heute Sex, Sex, Sex. Beziehungen, ideologisierte Geheimnisse Wie fühlen Trollerei, in Klammern Leben. Hatre, Org, Asange. Trollfeminismus, warum Dogmen? Mehr Dogmen, alles Kackscheiße. Ich denke, mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Ich glaube, ich spreche im Namen der gesamten Leute, die hier irgendwie sich äh, nicht wichtig fühlen, wenn ich sage, dass es uns auch sehr viel Spaß gemacht hat, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, ihr habt irgendwie so ein bisschen auch was gelernt darüber. Ich war persönlich sehr erstaunt über die Qualität der meisten Vorträge ähm <lacht> und nicht erstaunt über die Beschreibung unseres Bodens als staubig und kalt. Ähm das war wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, also für uns und für mich und für alle anderen, weil es ähm, waren wirklich ziemlich coole Sachen dabei, so von Vorträgen, ich habe auch ziemlich neue Ideen mitgenommen, was man so alles an Troll machen kann. <lacht> von daher, <lacht> be prepared. <lacht> ähm wir haben jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich würde jetzt gerne noch das Ganze irgendwie so mit so einer offenen Feedback-Runde machen, weil ähm, wir haben uns überlegt, wenn wir anonyme Kommentare irgendwo zulassen, dann rantet ihr noch rum und wenn wir jetzt das hier so öffentlich machen, dann müsst ihr positive Sachen über uns erzählen und das ist uns lieber. Und äh, <lacht> wenn wir dann damit fertig sind, dann äh, wünsche ich euch noch eine schöne Heimfahrt und dann dürft ihr auch endlich gehen, sobald ihr hier alles aufgeräumt habt. Nee, äh, ich denke, äh, also ich kann halt nur für mich sprechen, für mich war es schön und deswegen dachte ich aber, wenn ihr noch irgendwie was anmerken wollt, was wir dann auch irgendwie ins nächste Jahr mitnehmen wollen, ich hoffe, dass wir dürfen das nochmal machen in diesem Hackerspace, dann äh, könnt ihr das jetzt irgendwie sagen oder für immer schweigen. Hat irgendjemand etwas beizutragen für die gelöste Stimmung. Ich fand's schön. Schön! Schön. <lacht> Die zwei Stunden, die ich geschlafen habe, habe ich auch gut geschlafen auf dem Boden. Ich sagen, ja. ja, also Staubsaugen haben wir schon mitgenommen. Also da hat uns schon äh, eine anonyme Feministin, hat uns da schon darauf hingewiesen, dass wir Staubsaugen sollen. Wir kennen uns, kenn uns damit nicht aus, mit dem Staubsaugen. Das mit dem Essen, ja, also das äh, möchte ich auch mal... Also, ich meine, es gibt ja hier Leute, die haben sich wichtig gefühlt und es gibt Leute, die haben was gemacht. Und das war auf jeden Fall unsere Essensproof. Ja, da kann ich auch noch ganz kurz erwähnen. Wir haben erstens noch ein bisschen Kuchen übrig und es gibt auch noch ganz viele Brötchen. Nehmt euch was mit auf dem Heimweg, das ist jetzt auch irgendwie free for all einfach. Ich meine, bevor wir es wegschmeißen müssen. Nein, das gibt noch Brötchen, es gibt noch Kuchen, es gibt noch Eis. Es gibt Taschen, die kann man aber käuflich erwerben. <lacht> nee, und äh, ich glaube, wir haben auch noch ein paar von den nicht gesponserten äh, Gummitieren. Wir haben ja bei dieser Firma angefragt, ob sie uns sponsern will. Sie haben sich leider nicht auf die E-Mail gemeldet. Vielleicht, dachten sie, vielleicht haben sie es nicht ernst genommen. Warum nur? Ähm, ja, also nehmt euch da noch irgendwas mit. Ich habe noch eine Kleinigkeit, äh, wenn ihr runtergeht, bevor ich es jetzt vergesse, Sekunde. Äh, die blauen Stühle, auf denen manche von euch sitzen, Blau ist das nicht, was was nicht weiß ist ähm, und auch nicht grau und gelb. Äh, die blauen Stühle müssen irgendwie runter vor die Tür gestellt werden, also wenn ihr da irgendwie nachher Lust habt und noch eine Hand frei habt, äh, nehmt sie bitte die Treppe mit runter. Das ist nur so nebenbei. Da hinten hatten wir noch eine Meldung für positives Feedback. Ja, natürlich für mir war es bis jetzt nicht bewusst, dass das äh, home ted hat, diese ganzen coolen Tools hat, also Phaser und 3D und so weiter. Hätte es in den Kinos erwähnt, übrigens, wenn euch ein Vortrag nicht gefällt oder nicht hingeht, dann schaut ähm, den Wiki nach, dann könnt ihr irgendwie coole Bilder bearbeiten und dann auf euer Handy drauf Phaser. Oder so. Dann hätte ich irgendwie mehr Zeit gehabt, mich nicht meine Küste durch eine Küste aufzumachen. Danke, Küste. Vielen Dank, für das, haben. Aber in den Kinos hätte ich sagen können, ja, ah, super, heute aber hier gibt es auch noch viele andere Tools, <lacht> ja, also, dass das Raumzeitlabor cool ist, fasse ich jetzt wirklich als negative Kritik auf, ja. Äh, stört mich auch manchmal, weil ich, deswegen muss ich hier sehr viel von einer Freizeit verbringen. Ähm, deswegen, das kann ich verstehen. Das ist echt doof hier. Also, also das finde ich auch ziemlich doof, diese ganzen Tools, äh, aber ich, ja, das, ich wollte euch jetzt echt nicht so am Anfang damit langweilen, hier zu erzählen, wie hip wir sind und so und was wir für coole Sachen haben, aber das Raumzeitlabor ist ja ein sehr offener Hackerspace, das kommunizieren wir auch immer, ihr dürft jederzeit hier vorbeikommen, auch als Nichtmitglied, und ihr dürft euch auch irgendwie euer iPhone zerstören lassen. Ähm. <lacht> <lacht> äh. Es ist halt, also wir haben jetzt hier, wir hatten ja ziemlich viele coole Vorträge und das ist natürlich irgendwie doof, wenn dann immer zwischendrin die Hälfte der Leute nicht da ist, weil sie gerade irgendwie zugucken, wie über was 3D gedruckt wird oder ihr iPhone gelasert wird oder äh, sonst irgendwas. Deswegen kommt einfach mal her, wenn gerade keine coole Veranstaltung ist, also keine Treu mit tollen Speakern, dann äh, ist das glaube ich immer einfacher, weil wenn so viele Leute da sind, ist das auch echt schwierig. Ansonsten sind wir auch gerne immer mit dem ganzen Scheiß auf Veranstaltungen also extern, wenn wir zum Beispiel einen Kongress am Ende des Jahres in Hamburg organisieren werden, äh, da haben wir ja auch vor, das ganze Zeug dabei zu haben. Könnt ihr gerne wieder vorbeikommen? Ja? Ich finde auch es Kaffee zu wenig der Güse. Äh, Nein, ich meine. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, es es, es, es, mal mal es Lightning Trolls geben. Lightning Trolls? Ja, wie Lightning Talks. Nur mit, nur mit, mit Tesla-Spule. Ja. Und der Güse. Ja, also wir sind ja dabei, dieses Konzept Trollcon jetzt äh, international zu etablieren. Äh, da können wir auf jeden Fall mal gucken, also da muss ich auch mal sagen, ich meine, diese Veranstaltung, wir haben dazu eingeladen und ich wüsste nicht, wenn jetzt irgendwie ein Dritter auf mich zutreten würde und sagen, ihr macht jetzt nur Trollcon, wie ich darauf reagieren würde. Von daher möchte ich da mal einen ganz großen Applaus und auch Dankeschön an unsere Speaker sagen, die uns sozusagen soweit vertraut haben und hier gekommen sind und sich seriös vorbereitet haben, weil ich hätte mir, also es hätte ja auch sein können, dass sie das alles nur als Witz verstehen und dann gar nicht erst kommen, weil sie denken, die verarschen mich eh nur. Aber nee, die Speaker, die hier waren und auch die Speakerinnen zum Teil, waren ja Super vorbereitet, haben tolle Vorträge gehalten mit halt richtig Inhalt, über den man nachdenken muss, den wir jetzt auch, also wir werden die Videos dann veröffentlichen für die Leute, die jetzt nicht hier waren. Und äh, da möchte ich aber auf jeden Fall mal Danke sagen, dass die uns so weit vertraut haben, dass hier so cooler Inhalt war während der ersten Troikon. Und die zweite Troikon nächstes Jahr können wir dann, wird ja, dadurch, dass wir jetzt einen Ruf da haben, sicherlich noch mehr Einreichungen haben, dass wir dann auch irgendwie ein differenziertes Programm mit 15 Tracks machen können. <lacht> Wir sind noch, wir sind noch nicht bei den negativen äh, Kommentaren. Ja, diese Firma Samsung sponsert uns hier. Sorry. Ähm hat noch irgendjemand was, wo er sich öffentlich zum Klops machen will? Ja, nee, dann äh, vielen, vielen Dank, dass ihr alle sozusagen da wart. Dass ihr, ich hoffe, ihr hattet alle auch so viel Spaß wie wir. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Jahr wieder. Wir werden mal gucken, dass wir dann mehr Leute reinkriegen. Wir haben extra nur 100 Leute sozusagen anmelden lassen sich, weil wir halt nicht wussten, dass wir A, diesen Raum haben und B, ihr wisst ja, dass das hier nicht so groß ist, da habt ihr es gemerkt. Wir sind auch ein bisschen fasziniert, dass irgendwie 30 Leute oder so sich angemeldet hatten, zum Teil auch Geld überwiesen haben, aber dann gar nicht kamen, das hat uns auch gewundert. Aber pff, besser als wenn sie gekommen wären, hätten kein Geld bezahlt, klar. Das ist äh, positives Trollen, richtig. Also... Nee, also sonst hätten wir auch noch mehr Leute hier die Chance gegeben, an den Sachen teilzunehmen, weil es, äh, äh, es ist natürlich schöner, wenn man eine größere Audienz hat, also ein großes Auditorium, aber so war es natürlich, nur die Besten der Besten der Besten, Sir, waren hier und äh, wer nicht da war, kriegt ja dann die Videos irgendwie auf äh, YouTube zu sehen. Ja. Wir können ja animierte Kiste aus den Vorträgen bauen. <lacht> Ansonsten, mir bleibt eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, außer, äh, dass äh, wir jetzt noch zusammen hier aufräumen. Wer bleiben will, darf natürlich bleiben. Wir werden irgendwie noch äh, die Reste vom Rumpf vielleicht aufmachen und dann äh, die Reste von den Brötchen vernichten und ansonsten, Brötchen. esst mehr Brötchen, ansonsten kommt gut nach Hause. Zum Teil ist ja eine weitere Strecke noch und äh, ich hoffe, ihr kommt mal irgendwann wieder im Raumzeitlabor vorbei. Wir freuen uns immer über Besucher. Wir können auch nur eine Versteigerung der Originalnotizen machen. 41,50, bezahlt Nico noch. Ja, aber eine rosa, eine bitte. Nee. Schön, das ist rosa. 5 Euro? 5 Euro? Ja, und dann immer ja, ja dann kommt wieder keiner.